Hallo, Fold, die Zeilenbreite der Ausgabe begrenzen. Ich öffne ein Terminal, klicke auf Anwendung, Zubehör. Terminal mittels Kommando Fold ist es möglich, die Zeilenlänge der Ausgabe zu bestimmen. Ohne Option wird die Eingabe an dem 80. Zeichen umgebrochen. Fold, Leerzeichen, Dateiname, Enter. Soll es zum Beispiel nach der zehnten Spalte passieren, gibt man dies per Option Minus W, Leerzeichen 10, an. Option minus S trennt die Zeilen bei einem Leerzeichen. Per Option Minus BW, Leerzeichen Nummer, legt man die Zeilenbreite mittels Anzahl der Bytes fest. Ciao! Und viel Glück.